Und dann fangen wir doch gleich mal an. Nadja, bei dir, Endlich Montag, ein Hashtag, den man bei dir öfter liest. Ich habe auch mal an anderer Stelle gelesen, es gibt auch den Hashtag Geil Montag. Ich weiß nicht, wo ich den gelesen habe, aber die Tatsache, dass man sich auf den Montag freut, der ist ja vielen Suspekt. Also man freut sich doch eigentlich eher aufs Wochenende, oder? Warum sollte man sich denn jetzt auf den Montag freuen? Ich glaube, Gabriel, genauso hat es angefangen. Ich bin ja nach Deutschland gezogen, um hier zu studieren und habe dann mitbekommen, so mittwochs im Radio wird schon von einem Brückentag oder, oder so Gipfelfest gesprochen und am Freitag wird schon gesagt, hey, juhu, endlich Freitag, nur noch irgendwie ein paar Stunden hier auf der Maloche und dann haben wir frei. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich habe nicht verstanden, wie man als Mensch fünf Tage seines Lebens für zwei Tage irgendwie Opfert? Warum? Also ich habe wirklich ne, ganz naiv immer diese Frage gestellt, was ist denn so verkehrt daran? Und so hat es auch mit New Work für mich angefangen, die Geschichte zu verstehen, warum wir uns bei der Arbeit so abquälen. Für die zwei Tage, wo wir dann halb tot auf dem Sofa liegen ähm, und danach wieder uns dahin quälen. Also ich habe es nicht verstanden und ich habe es bis heute nicht wirklich akzeptiert. Also ich sehe ein, ich habe ja 17 Jahre auch in großen Unternehmen gearbeitet, ich sehe ein, dass bei der Arbeit nicht alles äh, super Friede, Freude, Eierkuchen und ganz viel ähm, Fest ist. Also dass da was dran ist. Arbeiten ist hart, aber ich glaube nicht dran, dass es alles ist. Also dieser Glaubenssatz Arbeiten heißt hart arbeiten. Ich glaube, das tun wir uns ganz doll selber an. Und da bin ich einfach überzeugt ne, als Psychologin auch, dass wir mit anderen Glaubenssätzen zu anderer Art zu arbeiten, zu anderer Art Arbeit zu genießen, sich darauf zu freuen. Kommen und und das weiß ich aus der Forschung, wenn wir mit Freude zur Arbeit kommen, und unser Hirn in dieser gehobenen Gestimmtheit ist, a gelingt uns die Arbeit vielleicht, also wir sind mehr in diesem Flow-Zustand, wo Dinge einfach so von selbst passieren, ohne dass ich da viel Aufwand muss, also es fühlt sich nicht die harte Arbeit an. B. Ich habe am Ende so eines Tages mehr Energie als am Anfang so eines Tages, weil ich durch die Arbeit ja geladen wurde mit der Freude, die ich aus der Arbeit bekomme. C. Stecke ich andere um mich herum damit an. Und das war ja meine größte Waffe bei der Arbeit. Immer Montag schon reinkommen und diese Freude aufstrahle. Hey, oh. Genau. Zuerst haben sie alle <lacht> über mich geflucht und dann haben sie alle auf mich quasi gewartet, weil die Nadja kommt und ist jetzt quasi diese Erlösung. Montag ist, nicht, ist, ist nur halb so schlimm, weil die Nadja da ist. Und ich bin überzeugt, dass es anders geht mit ganz wenig. Also wir brauchen dafür nicht eine globale Revolution. New Work ist für mich nicht, wir schmeißen alles über den Zaun und bauen von neu irgendwie neue Welt auf. Da bin ich ganz, ganz großer Überzeugung, dass es kleine Dinge braucht und dass es bei jedem von uns anfängt.